Ja, herzlich willkommen am Maria-Hilferplatz der Stadt Graz. Hinter mir am Schlossberg, das Wahrzeichen der Stadt Graz, der Uhrturm. Neben mir der Blumenuhrturm mit 1000 Gerberer gesteckt. Und dieser Uhrturm wäre für ein Blumenfestival in Rumänien vorgesehen gewesen, das leider coronabedingt abgesagt wurde. Aber wir haben schon die Vorbereitungen durchgeführt und deswegen haben wir uns überlegt, wir von der Holding Graz diesen wunderschönen Uhrturm, das zweite Wahrzeichen jetzt der Stadt Graz hier am marie aufzustellen. Und möchte mich hier bei unseren Stadtgärtnerinnen und Gärtnern recht herzlich bedanken und bin stolz auf diese Installation.